Ich habe mir so Raster gemacht und dann Vormittag, Mittag, Nachmittag und Vormittag habe ich schon reingeschrieben. Hab das so gemacht so. so. Noch habe ich es nicht gemerkt, dass äh, etwas umgesprungen ist, aber ich glaube, das muss man über einen längeren Zeitraum aktiv machen, dass das wirklich funktioniert. Ich werde das Glückstagebuch jetzt noch zwei Wochen ausprobieren und schaue mir das dann an, ob das funktioniert. Am Montag, äh, am Mittwoch meine ich, da war ich auch sehr froh. Aber äh, weil ich bin leidenschaftlicher Feuerwehrler oder bei der Feuerwehr Freiwillige in Großal und da gefre freut es mich dann immer, wenn ich zur Feuerwehr gehen darf. Und das war, das war halt am Mittwoch und da war ich, ein, da war ich ein sehr gute Glücksgefühle gehabt, wenn zur Feuerwehr gegriffen habe. Wir sind, wir sind jetzt zwar noch bei der Jugendfeuerwehr, aber ab 15. Darf Männern in den aktiven Dienst übertreten. Das heißt, dann kriegen wir einen Pipser und so Zeug und darf man zu Einsätze fahren. Jetzt darf man nur äh, äh, üben und so, aber äh, das ist eine sehr große Hilfe. Meistens nach, äh, nach unserer Jugendzeit ist das meistens eine große Hilfe, weil du einfach das Vorwissen für die aktiven Übergang schon hast. Da machen, machen wir meistens ähm, Übungen. Da haben wir eine extra Uniform. Dann gehen, müssen wir antreten und dann fahren wir mit den Feuerwehrautos zu bestimmten Orten oder wo uns die Anrainer üben lassen. Und dann machen wir zum Beispiel, dass wir ein Auto, ein kaputtes Auto aufschneiden oder dass wir. Bei uns, äh, einmal haben wir äh, ein, äh, ein Brand oder ein gelegter Brand, da, dass wir den löschen können und dann haben wir das gelöscht. Äh, die Feuerwehr macht mich äh, sehr glücklich, weil einfach die Kameradschaft da ist. Es ist egal, in welchem Alter du bist, du bist immer äh, willkommen und weil, wie ich zur Feuerwehr gegangen bin, dann war ich, da war ich noch in der Volksschule, vierte Klasse Volksschule und da waren halt ähm, die vierte Klasse Hauptschüler, waren auch noch bei der Feuerwehr. Und da ist es komplett egal, in welchem Alter du bist, du wirst nie gefuchst oder so. Und meine Stärken sind eigentlich, äh, dass ich sehr hilfsbereit bin, glaube ich, weil oft ist es so dass, falls sich wer verletzt, dass ich gleich Suche gehe, auch in der Schule und so. Oder kameradschaftlich, ich, bin, ich mag es nicht, wenn, wenn man so oft Einzelarbeiten macht. Ich bin eher ein Gruppenmensch. Ab und zu war es schon so, dass ich gesagt habe, dass das, dass das voll cool ist, wenn sie mit mir arbeiten dürfen, dass ihnen das sehr gefällt und dafür habe ich mich dann oft sehr geschmeichelt gefühlt. Ich finde, dass äh, ich sogar in jedem miese ein äh, glücklicher Mensch ist, außer es ist halt richtig etwas Schlimmes passiert. Zum Beispiel, dass wer von der Familie gestorben ist. Aber man, äh, ja, man kommt immer wieder zu einem normalen Glücksstadium zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Lotto gewinne, nachher freue ich mich vollgas und weil ich nicht für ein Glückspilz bin. Aber irgendwann geht, geht das alles wieder euch und wieder zu einem normalen. Gleich, wenn ich jetzt ein Autounfall gehabt habe und da äh, Querschnitts bin, dann bin ich auch sehr traurig. Aber irgendwann komme ich mit einem normalen Glücksstadion wieder zurück. Man muss immer, äh, wenn, wenn man nicht gut drauf ist, einfach fest schatzt. Das hilft gut, weil das Schatzen ist halt einfach ein äh, Urinstinkt für uns Menschen und das ist halt einfach besser und das rate ich auch allen, die was da nicht, die was ab und zu nicht so gut geht, schatzt es mit den anderen Leuten, das hilft dir helfen dir beim